Wie kann das eigentlich alles rechtens sein? Der Verfassungsgerichtshof hat bereits in 25 Erkenntnissen bestimmte Verordnungen oder Teile davon aufgehoben. Und trotzdem wird weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Wie kann das sein? Wie ist das rechtsstaatlich überhaupt möglich?